Ich sage, Arbeiten lohnt sich gerade in Deutschland nicht. Vielleicht besitzt ihr eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium und trotzdem habt ihr das Gefühl, ihr kommt finanziell nicht so richtig auf den grünen Zweig. Irgendwie habt ihr euch das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht denkt ihr da sogar an eure Eltern zurück und überlegt, Mensch, ähm, irgendwie konnten die sich doch mehr leisten damals. Die haben vielleicht, vielleicht hat nur ein Elternteil gearbeitet und trotzdem konnte man sich eine schöne Wohnung leisten, alle Rechnungen bezahlen und noch mehr. Und ihr habt irgendwie das Gefühl, das scheint heute nicht mehr so einfach möglich zu sein. Vielleicht lebt ihr in einer Beziehung, beide verdienen Geld und ihr merkt trotzdem, irgendwie kann ich mir nicht das leisten, wie ich mir das vorgestellt habe. Woran liegt das? Dass das nicht alles irgendwie so ein Gefühl ist, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Fangen wir ganz simpel mit der Lohnentwicklung an. Wie sieht die Lohnentwicklung aus in den, sagen wir mal, letzten 30 Jahren? Wie unschwer zu erkennen ist, sind die Nominallöhne tatsächlich stark gestiegen. Das heißt, die Zahlen wurden natürlich größer und größer in den letzten 30 Jahren aber leider sagt der Nominallohn überhaupt nichts darüber aus, was ich mir tatsächlich von meinem Geld kaufen oder leisten kann. Und genau dafür gibt es diesen tollen Reallohn. Der ist im Prinzip inflationsbereinigt. Das heißt, er zeigt uns tatsächlich, was können wir uns heute leisten, beziehungsweise können wir uns heute mehr leisten als früher. Naja, und wenn wir uns jetzt mal die Statistik anschauen, die Zahlen anschauen, merken wir, okay, in den letzten 30 Jahren hat sich verdammt wenig geändert. Im Prinzip können wir uns heute kaum mehr, manche vielleicht sogar weniger leisten als vor 30 Jahren. Das muss man sich erstmal vorstellen. Zwar ist der Reallohn in den letzten 5 bis 7 Jahren relativ stark angestiegen, das lag aber eben nur an der niedrigen Inflationsrate. Zwischen 2003 und 2010, 2013 sah es besonders düster aus, da gab es Branchen bzw. ja Menschen, die zum Teil 50 weniger in der Tasche hatten, als 20 Jahre zuvor. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich echt einhaken muss und mir überlege, wie kann das sein? Wie kann es nach verdammten 30 Jahren sein, dass man sich im Prinzip nicht mehr leisten kann als vorher? Dabei wird uns doch ständig erzählt und ständig eingeredet, wie toll der Kapitalismus ist, wie toll Privatisierung ist, wie viel günstiger alles geworden ist, wie viel Steuereinnahmen wir haben, uns geht's so gut wie noch nie. Die schwarze Null haben wir jetzt jahrelang gehalten. Also alles ist super. Alles ist toll. Wir haben so wenig Arbeitslose wie noch nie. Und trotzdem, verdammt nochmal, können sich die Menschen im Prinzip nicht mehr leisten als vor 30 Jahren. Und jetzt schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, woran das tatsächlich liegen könnte. Und ein Punkt ist im Prinzip absolut klar. Ihr wisst das selbst, wenn ihr in den letzten 10, 20 Jahren euren Job angetreten habt, vielleicht auch öfter schon umgezogen seid, wisst ihr ganz genau, ja, was eben die Reallöhne so extrem drückt. Und das ist die Miete. In den letzten 30 Jahren ist die Miete im Schnitt um 80% Prozent gestiegen. So, und jetzt überlegen wir mal, 80% Prozent im Schnitt, das heißt ja, irgendwo gibt es Orte, Ortschaften, Städte, in denen die Miete sich mehr als verdoppelt hat, deutlich mehr als verdoppelt. Und es wäre ja schön, wenn die Miete tatsächlich, ja, in den letzten 30 Jahren, ich sage jetzt mal kontinuierlich, ähm, angestiegen wäre. Das Problem ist aber auch oft, das sehen wir heute in deutschen Großstädten ganz oft, ähm, da werden Leute natürlich irgendwie auch ja rausgemobbt aus ihren Wohnungen und von heute auf morgen kostet die Wohnung plötzlich gleich 50% mehr oder noch mehr. Und das Perverse an dieser Situation ist, dass gerade ein oder zwei Zimmerwohnungen, die ja in erster Linie vielleicht für Studenten, für Singles, für Alleinerziehende gedacht sind, dass die extrem teuer sind im Vergleich zu drei, vier Zimmerwohnungen. Das ist, das ist absolut pervers. Und ich möchte mich bei diesem Thema gar nicht so lange aufhalten. Wichtig ist einfach, dass die Mieten unverschämt teuer sind. Das liegt unter anderem daran, dass man in den 90ern, dass die Politik in den 90ern angefangen hat, ja ähm, staatliche Immobilien einfach zu verramschen und alles zu privatisieren. Und natürlich, wenn irgendwas privat ist, dann gucke ich, dass ich so viel Gewinn wie möglich damit mache. So, und dazu habe ich bereits ein Video erstellt, das könnt ihr euch gerne anschauen, warum Wohnraum eben nicht in private Hände gehört. Natürlich sind neben der Miete noch andere Dinge, andere lebensnotwendige Dinge deutlich teurer geworden. Beispielsweise Strom. Was hat man uns nicht alles versprochen? Die Privatisierung wird super, da gibt es so viel Konkurrenz und und und. Das wird so toll, der Strom wird so günstig. Tja, dann werden plötzlich die gesunkenen Strompreise an der Strombörse nicht an den Kunden weitergegeben und der Aufschrei ist groß, weil private Unternehmen Gewinn machen möchten. Tja, wer hätte das gedacht vor 20, 30 Jahren? So, und jetzt haben wir das Problem, beziehungsweise jetzt haben wir die hohen Preise. Über 100% ist der Strompreis seit 1990 gestiegen. Nochmal, schaut euch die Gehälter an. Wie sind vielleicht eure Gehälter, die Gehälter eurer Eltern gestiegen? Ähm, das muss man sich jetzt mal überlegen. In 30 Jahren mehr als verdoppelt. Wahnsinn. Und da gibt es dann natürlich auch noch Lebensmittel. Die brauchen wir ja auch jeden Tag. Und die sind natürlich auch teurer geworden. Jetzt wird es schwierig zu sagen, ja im Schnitt sind Lebensmittel so und so viel teurer geworden in den letzten 30 Jahren. Weil das ja eigentlich bei jedem Produkt ein bisschen anders aussieht. Und wir nicht alle Produkte ständig brauchen, ständig kaufen. Aber auch hier gab es hohe Preissteigerungen von 50 bis über 100 Prozent. Also manche Produkte haben sich im Preis einfach verdoppelt. Und wer wie ich vielleicht schon ein bisschen länger dabei ist, ähm, schon länger sein eigenes Geld verdient. Gut, so lange ist es bei mir jetzt auch nicht. Das sind gerade mal gut zehn Jahre. Ähm, der weiß, dass sich auch in den letzten 10 Jahren die Preise verändert haben, dass sich in den letzten 20 Jahren die Preise stark verändert haben. Aber die Gehälter eben nicht. Ein weiterer und vielleicht auch wesentlicher Punkt, warum sich Arbeiten in Deutschland nicht lohnt, ist, dass Arbeit so stark besteuert wird. Ein Thema, das immer wieder für Konflikte sorgt, ist der Spitzensteuersatz. Jetzt überlegen wir mal, in Deutschland liegt das Durchschnittsgehalt irgendwo je nach Quelle, sagen wir mal im Schnitt, bei 3.500 brutto im Monat sind ganz genau 42.000 brutto im Jahr. Das Problem mit dem Spitzensteuersatz ist allerdings, bereits bei 56.000 Euro bzw. über 56.000 Euro müsste man schon den Spitzensteuersatz zahlen. Der ist eigentlich gedacht für sehr gut verdienende Menschen, für die fast am besten verdienenden Menschen in diesem Land. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, 42.000 ist der Durchschnitt, hm. Und ich soll bei 56 oder ab 56.000 schon den Spitzensteuersatz zahlen. Natürlich gibt es da auch immer wieder Freibeträge und solche Geschichten. Und wenn man alles richtig anstellt und verheiratet ist und was weiß ich, dann muss man den Spitzensteuersatz auch erst später zahlen. Teilweise erst so ab rund 65.000 Euro. Aber trotzdem, wir sind knapp über dem Durchschnitt und man soll quasi schon fast das Maximum zahlen. Und wenn wir jetzt mal zurückdenken an die Nominallohnentwicklung, dann wissen wir, die Löhne sind immer größer und größer und größer geworden. Das heißt, ganz viele Arbeitnehmer haben ganz schnell diesen Spitzensteuersatz erreicht. Und jetzt wird es natürlich sehr kritisch für eben Arbeit und Besteuerung und ob sich Arbeit lohnt. Denn genau an diesem Punkt lohnt sich Arbeit im Prinzip kaum noch. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich kritisch hinterfragen und sehen und erkennen, dass es da ein riesiges Problem gibt. Denn die Reallöhne haben ja nicht zugenommen. Ich habe euch ja gerade gezeigt, Mieten sind teurer geworden, Strom ist teurer geworden, Essen, Lebensmittel sind teurer geworden. Ähm, wir können uns im Prinzip nicht mehr leisten als vor 30 Jahren. Aber wir sollen bitteschön schon, ja, ich sage jetzt mal etwas mehr als über dem Durchschnitt, den Spitzensteuersatz bezahlen. Das, das ist Wahnsinn, das muss man sich mal überlegen, wie viele Menschen da in den Jahren reingerutscht sind, aber sich nicht mehr leisten können als, wie gesagt, vor 20, 30 Jahren. Und deswegen gibt es da auch eine Riesendiskussion. Der Spitzensteuersatz, und ich, ich kann mich daran erinnern, dass uns das schon vor Jahren versprochen wurde, wurde zwar immer gesenkt, immer weiter gesenkt, aber das Problem ist, dass er sich nicht verschoben hat. Ja, natürlich werden die Gehälter nominal immer größer, also müsste sich ja auch der Spitzensteuersatz irgendwie verschieben, damit wir diese Mittelschicht auch erhalten können. Wenn der sich nicht verschiebt, wenn der nicht angepasst wird an die neue Realität, dann ist ja genau das Problem, dass ganz viele Menschen da reinrutschen, wir natürlich riesige Steuereinnahmen dadurch haben oder höhere Steuereinnahmen zumindest und die Leute am Ende weniger von ihrem Geld haben. Denn die Lebenserhaltungskosten sind deutlich gestiegen. Und der Bund der Steuerzahler plädiert schon lange dafür, den Spitzensteuersatz zu verschieben und zu sagen, okay, der fängt erst bei 80.000 oder so an. Wenn wir überlegen, die Hälfte bzw. ja, die Mitte, der Durchschnitt ist irgendwo bei 42.000 im Jahr, dann kann man nicht schon bei etwas über 50.000 sagen, so, und jetzt zahlst, zahlst du schon den Spitzensteuersatz. Das ist irgendwie verrückt. Dieses Problem trifft natürlich nicht nur Spitzenverdiener. Ganz im Gegenteil. Das große Problem hier ist warum sich Arbeit nicht lohnt, dass es eben auch die Menschen im Niedriglohnsektor trifft, dass es eben auch die Mittelschicht trifft. Denn wenn die Nominallöhne immer weiter steigen, also die Beträge immer, immer größer werden, sich aber an den Prozentsätzen und wann die tatsächlich einsetzen, die Steuern, nichts verschiebt, also wenn das nicht mit den Nominallöhnen mitgeht, dann nennt man das fiese kalte Progression. Das fiese habe ich jetzt hinzugedichtet. Kalte Progression, das heißt, im Prinzip hat man am Ende tatsächlich weniger in der Tasche, als man es vielleicht vorher gehabt hätte. Und das muss man sich mal vorstellen. Da, da gibt es keinen Automatismus, der da irgendwie mitgeht, ja? Also, das ist, das, das finde ich, ist das Verrückte irgendwie. Warum gibt es das verdammt nochmal nicht? Also, natürlich ist das dann super, dass wir dann immer mehr und mehr ähm, im Staatssäckel haben und die Politiker freuen sich und stellen sich hin und sagen, wie toll das alles ist. Und genau das ist der Punkt, den ich auch so wahnsinnig kritisiere. Ähm, natürlich hat der Staat Kohle ohne Ende, hatte der Staat Kohle ohne Ende jetzt bis kurz vor Corona, aber die Menschen hatten die Kohle nicht. Die Menschen hatten das Geld nicht. Irgendwo muss ja das Geld herkommen, das der Staat hat. Und natürlich kommt das in erster Linie auch von den Menschen. Und wenn man denen das quasi so schleichend aus der Tasche zieht, dann bemerken das viele natürlich erst gar nicht. Ja? Und viele sagen jetzt auch in diesem Moment, naja, aber so schlecht geht es uns ja gar nicht, wir hungern ja nicht, wir laufen nicht nackt durch die Straßen, wir haben ein Dach über dem Kopf, es geht uns doch viel besser als den Menschen in Afrika, kriege ich immer wieder zu hören. Darum geht es hier nicht, Leute. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Vergleiche mit anderen superarmen Ländern anzustellen und zu sagen, ja, bei uns geht es doch besser als zum Beispiel den Bulgaren oder uns geht es doch besser als den Südafrikanern. Das ist nicht der Punkt. Wir sind eine ganz andere Wirtschaft, eine ganz andere Nation. Wir machen Kohle ohne Ende. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Und trotzdem gehen in diesem Land Kinder ohne Frühstück zur Schule kommen vielleicht hungrig nach Hause, kriegen dann auch nichts zu essen, gehen hungrig ins Bett. Es gibt Leute, die müssen bei der Tafel anstehen, damit sie was zu essen kriegen. Es gibt Sozialkaufhäuser, wo Menschen ähm, Kleidung bekommen, wo Menschen Möbel bekommen, in einem so wahnsinnig reichen Land, das muss man sich mal vorstellen. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn sich Arbeit eben nicht lohnt. Und die meisten Menschen kommen nur zu Geld, wenn sie arbeiten gehen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, bei dem wir ganz deutlich sehen werden, dass sich Arbeit nicht lohnt. Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ihr könnt es gerne nachlesen. Es gab Politiker, die haben sich schon super darüber gefreut, dass wir einen tollen, großen, stabilen Niedriglohnsektor haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und einer dieser Politiker, einer dieser Befürworter, war Gerhard Schröder. Das muss man sich erst auf der Zunge zergehen lassen. Gut, der Typ ist natürlich ein lupenreiner Kapitalist, den man heute sehen kann. Und natürlich hat ihn das gefreut. Aber was heißt jetzt eigentlich Niedriglohn? Wie niedrig ist er denn tatsächlich? Naja, der Niedriglohn liegt ungefähr bei zwei Drittel des Durchschnittseinkommens. Das sind ungefähr 2200 Euro brutto. Jetzt werden manche von uns sagen, so schlecht ist das doch gar nicht. Das sind umgerechnet irgendwo 1500 Euro netto. Davon kann man doch eigentlich ganz gut leben. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir hier hungern, es geht nicht darum, dass wir hier alle irgendwo obdachlos in irgendeiner Ecke liegen. Nein, es geht darum, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt leben und dass wir hier verdammt nochmal anständig leben sollten. Das große Problem ist, dass ungefähr 20 Prozent, also ein Fünftel der Menschen, die in diesem Land Vollzeit arbeiten, diesen Niedriglohn erhalten bzw. darunter liegen. Das muss man sich mal vorstellen. 2200 Euro brutto und darunter. Für den einen oder anderen wird das vielleicht gar nicht mal so wenig Geld sein. Und der ein oder andere wird auch damit sicher einigermaßen oder gut über die Runden kommen. Aber nochmal. Wir müssen daran denken, in welchem Land wir leben und was für, ja, wie viel Geld, wie viel Vermögen hier noch gemacht wird. Dazu komme ich später noch. Und dagegen ist das natürlich ein Witz. Und das ist natürlich dieser Niedriglohnsektor ist ein Argument dafür, warum sich eben die Arbeit in diesem Land nicht lohnt. Und jetzt müssen wir mal überlegen, in Ostdeutschland, ich hasse diese Einteilung immer Ost-West, aber wir müssen es hier machen, um das zu verdeutlichen. In Ostdeutschland sind es fast ein Drittel der Menschen, die von diesem Niedriglohn betroffen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Wie gesagt, jetzt werden einige sagen, aber davon kann man ja im Osten noch gut leben. Das, das geht schon, das kriegt man schon irgendwie hin. Nochmal, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Man muss auch an später denken, man muss auch an die Rente denken beispielsweise. Und hier haben wir schon das Riesenproblem. Die Bundesregierung war so frech und hat sich schon vor ein paar Jahren hingestellt und gesagt, jeder, der zwei, fünf Brutto hat oder weniger, ja, wird sowieso in die Altersarmutsfalle tappen. Ja? Ähm, unverschämt und frech war dann, dass sie dann sogar gesagt haben, okay, ihr müsst privat vorsorgen. Das muss man sich mal vorstellen. Von den Menschen, die in diesem Land wenig oder am wenigsten verdienen, verlangt man, dass sie privat vorsorgen, damit sie später nicht im Alter in der Armut landen. Immer wieder höre ich dann auch Argumente wie: Naja, aber das betrifft jetzt viele junge Leute, die werden schon später noch viel mehr verdienen, das ist alles gar kein Problem. Nein, die Zahlen sagen was ganz anderes. Das große Problem beim Niedriglohnsektor ist, wenn jemand erstmal drin ist, dann kommt er so gut wie gar nicht mehr raus. Fast 80 Prozent der Menschen bleiben da drin. Also wir bleiben bei diesem Fünftel. Und im Prinzip wird dieser. Niedriglohnsektor größer und größer, wenn wir da an die Digitalisierung denken, an die Automatisierung und so weiter, der wächst, dieser Niedriglohnsektor. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die in Zukunft von Armut betroffen sein werden. Und das Verrückte ist, ich, ich, ich spreche ja nur von diesen 20 Prozent jetzt, die Vollzeit arbeiten und sehr wenig Geld dafür bekommen. Wo sind noch die ganzen ähm, Arbeitslosengeld 1 Empfänger, Arbeitslosengeld 2, Hartz 4 Empfänger? Wo sind die ganzen Menschen, die Teilzeit arbeiten, die nicht anders arbeiten können? Viele Frauen arbeiten immer noch Teilzeit, weil sie sich um Kinder kümmern müssen, Familie kümmern müssen, um Angehörige kümmern müssen, die sie pflegen. Also es ist Wahnsinn, wie groß die Zahl dann tatsächlich am Ende ist. Ich kann es gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, ob es dazu wirklich Zahlen gibt, wie viele Menschen am Ende tatsächlich ja im Alter in die Armut rutschen werden. Und nochmal, das in so einem verdammt reichen Land, in einem der reichsten Länder der Welt, Unglaublich, also es ist wahnsinnig gruselig, was hier passiert, wie wenig Arbeit wertgeschätzt wird, wie wenig Arbeit tatsächlich noch wert ist. Also diesen Niedriglohnsektor müssen wir unbedingt im Auge behalten. Wie gesagt, er wird sehr wahrscheinlich weiter wachsen. Tja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Beispiel, das verdammt gut zeigt, wie wenig sich Arbeit in diesem Land tatsächlich lohnt. Denn es gibt ja sowas wie ja, Sozialhilfe, Hartz IV, die ist ja dafür da, um Menschen zu helfen, ja, die eben im Moment keinen Job haben, die vielleicht auch für länger keinen Job haben, die irgendwo in einem Umbruch stecken. Und da bekommt man ja eigentlich das Geld, was zum, sagen wir mal, Überleben reichen sollte. Und da habe ich euch jetzt ein kleines Hartz-IV-Beispiel unten verlinkt. Eine Mutter, alleinerziehend zwei Kinder, erhält um die 1.600, 1.700 Euro netto vom Staat. Hartz IV. Die Mutter geht natürlich nicht arbeiten, sie kümmert sich um die Kinder. Jetzt nehmen wir mal an, die Mutter würde arbeiten gehen. Was müsste sie denn dann verdienen, damit sie ungefähr auf diesen Hartz-IV-Betrag kommt? Sie müsste tatsächlich für mindestens 2.600 Euro brutto arbeiten gehen. Und da, da muss man sich doch erstmal fragen, was soll das? Also ähm, 2.600 Euro brutto, wenn dreieinhalb der Durchschnitt ist, ist 2.600 einerseits nicht schlecht, andererseits nicht weit weg vom Niedriglohnsektor. Natürlich ähm, wird es schwierig, jetzt eine Mutter mit zwei Kindern alleinerziehend ähm, in die Vollzeittätigkeit Vollzeittätigkeit zu schicken. Ja? Und warum sollte jemand, warum sollte irgendjemand 40 Stunden oder sagen wir auch 38 Stunden in der Woche arbeiten gehen, dafür, dass er dann im Prinzip genauso viel hat wie mit, mit Hartz IV. Also da, das ist doch ein super Beispiel dafür, dass sich eben Arbeit nicht lohnt. Irgendwo muss sich doch Arbeit auch lohnen. Irgendwo muss das doch auch... Anreiz sein, ähm, äh, zur Arbeit zu gehen und zu sagen, okay, das mache ich gerne ähm, oder ich mache es vielleicht auch nicht so gerne, aber das Geld stimmt, ähm, ich kann mir davon was leisten, ähm, ich kann meine Kinder ähm, gut großziehen und so weiter. Aber es lohnt sich nicht. Das sieht man ja an diesem Beispiel wunderbar. Es lohnt sich nicht, für diese Frau arbeiten zu gehen. Ähm, wann würde sich das denn lohnen? Also es äh, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber für ein paar hundert Euro mehr ähm, jeden Tag äh, ackern zu gehen und nebenbei noch ki Kinder zu versorgen. Ähm, lohnt sich nicht also wenn ich diese Frau wäre ich glaube ich müsste 4000 Euro brutto oder noch mehr verdienen, damit ich wirklich sagen kann okay, jetzt habe ich wirklich mehr davon und ja, wir können es uns mal überlegen, ich habe ja vorher schon gesagt, die Mieten sind drastisch gestiegen, Lebensmittel und so weiter, ja Miete ist ja Miete ist das perverseste überhaupt, ja, weil wie gesagt, es privatisiert wurde und jeder im Prinzip verlangen kann, was er will ähm, ich habe zuletzt 750 Euro warm für eine Zweizimmerwohnung wohnung 44 Quadratmeter gezahlt. Und das ist noch nicht das Maximum, was man hier für eine zwei wohnung zahlen kann in Deutschland. Jetzt muss man sich überlegen, vom Start würde ich Hartz-IV-mäßig diese 750 Euro bekommen, weil das dort eben ganz normal war für eine zwei wohnung So, plus die 400 irgendwas Euro noch drauf zum, zum Leben logischerweise, wäre ich schon bei über 1.000, 1200 100, Euro fast Hartz-IV ohne arbeiten zu gehen. 1200 Euro ohne arbeiten zu gehen. Ähm, ja, das ist nett. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich jetzt sowas als Grundeinkommen hätte und noch arbeiten gehen würde und dann deutlich mehr davon hätte, weil dann noch ähm, das Gehalt dazu käme. Das wäre wunderbar. Das Problem ist, wenn man jetzt dann natürlich arbeiten geht, fällt dieses Hartz IV komplett weg. Also wofür soll ich denn dann arbeiten gehen? Soll ich dann tatsächlich für 200, 300 Euro netto mehr arbeiten gehen? Also, ähm, wo, wo ist da die, die Logik? Jetzt Wenn manche sagen, okay, aber dann zahlst du die Rente ein. Ja und? Mir wurde doch schon prophezeit, mir wurde doch schon von der Politik gesagt, dass das sowieso nicht reichen wird. Ähm, also, warum sollte jemand, der im Niedriglohnsektor arbeitet oder auch noch etwas weiter darunter liegt als diese 2.200 Euro brutto, warum sollte dieser Mensch verdammt nochmal arbeiten gehen in diesem Land? Ich, ich verstehe es wirklich nicht, also das muss man mir mal erklären. Für die Rente kann nicht sein, weil man sowieso in der Armut landet. Für den Stolz, ganz ehrlich, Blödsinn. Das wurde uns vielleicht noch eingetrichtert, meiner Generation, den Generationen davor sowieso, ja, du musst arbeiten gehen, du darfst nicht auf Staatskosten arbeiten, unser äh, Leben, du darfst nicht auf Staatskosten leben natürlich. Ähm, das wird den Leuten immer schön eingetrichtert, damit die Wirtschaft was davon hat. Und genau das ist der große entscheidende Punkt. Das, also was wir hier machen, ist wirklich, ich, es ist Wahnsinn, es ist absoluter Wahnsinn. Wir lassen die Leute für niedriges oder geringes Geld arbeiten. Viele Menschen müssen dann auch Wohngeld und andere soziale Hilfen beantragen. Und dadurch, dass wir den Menschen auch noch soziale Hilfen geben, obwohl sie schon Vollzeit arbeiten ja, und damit nicht über die Runden kommen, unterstützen wir ja mit unseren Steuern die Wirtschaft ja doppelt. Wir gehen für die Wirtschaft arbeiten, wir gehen für die Leute buckeln damit sie Millionen scheffeln und dann gehen unsere Sozialbeiträge dafür drauf, dass die Leute eben Geringverdiener sind und dort buckeln gehen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich hoffe, ich habe das jetzt ähm, irgendwie halbwegs verständlich erklärt. Wir zahlen doppelt. Wir zahlen, indem wir dort arbeiten gehen und nicht genug verdienen und dann eben die Leute Sozialhilfe bekommen in irgendeiner Art und Weise, und wir quasi damit ja die billigen Gehälter ausgleichen. Die niedrigen Gehälter gleichen wir mit unserer Sozialhilfe aus. Das ist total pervers. Und das ist in den kapitalistischen USA beispielsweise noch viel perverser. Da gehen Leute Vollzeit arbeiten. Die haben da teilweise zwei oder drei Jobs. Die arbeiten tagsüber und die arbeiten nachts. Und irgendwo dazwischen schlafen sie. Und selbst das reicht oft nicht, um über die Runden zu kommen. Und sie bekommen noch irgendwelche Hilfe. Vielleicht noch Essensmarken oder irgendwelche Geschichten. Das heißt... Mit unserem Niedriglohnsektor ja, und mit unseren Menschen, die eben wenig verdienen, finanzieren wir einfach nur die Wirtschaft. Das ist das Verrückte. Wir finanzieren Unternehmen. Ja. Jetzt äh, sind die natürlich ähm, viele global tätig und haben dann natürlich auch Konkurrenz, müssen gucken, wie sie ähm, irgendwie Gewinne machen, wie sie Kosten drücken. Und dann werden sie natürlich dazu sehen, dass die Menschen auch weniger verdienen. Also es ist, es ist wirklich verrückt, verrückt, was gerade passiert. Aber viele Menschen sind da wirklich ähm, ziemlich blind, was das angeht. Äh, und wie gesagt, oft herrscht ja noch die Meinung vor, naja, aber es geht uns ja nicht so schlecht wie den Menschen in Afrika oder im Nahen Osten oder wie auch immer. Und wir haben ja keinen Krieg. Darum geht es nicht. Wie gesagt, es geht darum, dass wir in einem scheißereichen Land leben, in dem ganz viele Menschen einfach buckeln gehen und nichts davon haben. Und das ist nämlich mein nächster Punkt der im Prinzip ja auch alles aussagt oder alles bestätigt, was ich bisher gesagt habe, alle Zahlen nochmal bestätigt. Wo liegt denn das Geld, wo liegt das Vermögen in diesem Land? Wer hat denn hier überhaupt Geld? Natürlich nicht die Niedriglöhner, es ist doch klar. Also wer hat denn von uns Geld? Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, werden wir ganz schnell merken, hier haben wir ein unglaublich ungerechtes Verhältnis, nämlich die oberen 10% besitzen fast 60% des Vermögens, in diesem land die unteren 50 prozent die hälfte der menschen in diesem land die arbeiten geht besitzt im prinzip kein vermögen vielleicht so ein oder zwei prozent je nach statistik das muss man sich mal vorstellen und die unteren 40 prozent besitzen fast gar nichts und das ist das verrückte 50 prozent die hälfte da muss ja irgendwo schon die mittelschicht drin sein oder ein teil der mittelschicht die haben nichts die können im prinzip nichts zur seite legen beziehungsweise ich weiß ich gehöre dazu ich kann natürlich mir ein bisschen was zur seite legen im jahr und das geht dann aber drauf für irgendwelche Dinge, die ich mir einfach leisten möchte oder einen Urlaub. Das sind die Dinge. Ich kann nicht daran denken, irgendwie ähm, mir Immobilien zu leisten oder solche Geschichten. Und das ist der nächste Punkt. Wer hat denn dieses große Geld in diesem Land? Die Menschen, die für sich arbeiten lassen. Die Menschen, die ihr Vermögen für sich arbeiten lassen. Und in erster Linie Menschen auch, die Immobilien besitzen. Die Menschen, die Immobilien besitzen, durften sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten natürlich extrem freuen. Ich habe euch ja die Zahlen genannt, wie das mit den Mieten explodiert ist. Und nicht anders sieht es ja bei Wohneigentum aus. Auch teurer. Und genau diese Zahlen zeigen ja wirklich wahnsinnig eindeutig, was hier gerade passiert, wie groß die Schere zwischen Arm und Reich ist und dass sich eben Arbeit absolut nicht lohnt. Wenn man 30 Jahre auf derselben Stelle tritt quasi, ist alles klar. Arbeit lohnt sich nicht. Vermögen zu haben lohnt sich. Vermögen vermehrt sich ja quasi fast von allein. Arbeit wird wahnsinnig hoch besteuert. Arbeit wird nicht gewürdigt. Lohnt sich nicht. Und wenn wir jetzt wie gesagt noch an die Digitalisierung denken, an die Automatisierung, was in Zukunft noch kommt, wie viele Jobs noch wegfallen werden, sieht es sehr, sehr, sehr, sehr gruselig aus für unser Land und für viele andere Länder. Und nochmal zurück zu den Steuern. Oft wird ja von diesen Reichen auch geheult, ja. Wir teilen oder wir tragen sowieso schon die größte Steuerlast. Das hören wir auch eben in den kapitalistischen USA ganz oft. Ja, aber wir zahlen doch schon die allermeisten Steuern prozentual gesehen. Natürlich tut ihr das. Das ist ja auch der Witz bei der Sache. Das ist ja auch der Sinn dahinter, dass die Reichen eben etwas abgeben, damit alle was davon haben. Aber wenn der Reichtum so extrem, ja, ungerecht verteilt ist, dann ähm, werdet ihr weiterhin mehr und mehr Steuern zahlen, beziehungsweise prozentual gesehen mehr Steuern zahlen. Euer Reichtum wird trotzdem wachsen. Der Punkt ist ja sowieso, dass diese unteren 40, 50 Prozent schon seit Jahren eben auf der Stelle, seit Jahrzehnten auf der Stelle treten und man da gar nicht mehr rauskommt, während die Reichen ja immer reicher geworden sind. Würde man also die Menschen, auch gerade die untere Hälfte, anständig bezahlen, dann würde ja die Verteilung gar nicht mehr so extrem aussehen. Dann wäre das auch nicht mehr so extrem, dass die Reichen diesen riesen Prozentsatz an Steuern alleine tragen müssten. Aber das ist ja eben der Witz dahinter, dass es diese Steuer gibt. Und wenn ihr jetzt immer noch glaubt, naja, so schlimm ist das Ganze gar nicht, irgendwie komme ich trotzdem über die Runden. Und ja, der hat jetzt da so viele Zahlen aufgezeigt und Fakten, aber öff, ich weiß nicht, ob das alles wirklich so zusammenhängt. Ähm, da habe ich noch einen Punkt für euch, einen letzten Punkt, ähm, ich gehöre zu der Gruppe der Millennials, ähm, ihr vielleicht auch, also Leute, die irgendwo in den 90ern und 80ern geboren wurden, ähm, wir arbeiten jetzt schon seit einigen Jahren, es gibt auch die Generation, die nachfolgende Generation, die teilweise auch schon arbeitet. Und das Schöne ist, zu den Millennials gibt es bereits eine OECD-Studie und viele andere Untersuchungen, wirklich weltweit von den USA bis Australien, im Prinzip die ganze Welt abgedeckt. Und diese Studie, diese Untersuchungen sagen alle dasselbe im Endeffekt. Wir, die Millennials, sind die erste Generation, die tatsächlich weniger vermögend ist als ihre Elterngeneration. Das muss man sich mal vorstellen. Also im Prinzip. Alle Daten, alle Zahlen, alle Fakten, die ich euch genannt habe, der letzten 30 Jahre ähm, komprimiert, mehr oder weniger, in diesen Studien, die letzten Endes ja das sagen, was ich auch, auch sage. Arbeit lohnt sich nicht, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Das Problem, ist eben, oder das Problem sind die gestiegenen Mietkosten. Ähm, ihr müsst daran denken, vielleicht hatten eure oder haben eure Eltern ein Haus. Die Frage ist, könnt ihr euch das heute noch leisten? Wer kann sich heute noch Immobilien kaufen? Da gibt es Menschen, die haben Kinder, gehen beide trotzdem arbeiten, Akademiker und so weiter, können sich trotzdem kein Haus leisten. Das war früher anders. Früher war auch anders. Früher konnte man mit einem Elternteil, das arbeiten gegangen ist, eine ganze Familie ernähren. Früher konnte man auch mit einfacheren Jobs eine ganze Familie ernähren. Geht heutzutage alles nicht mehr. Das zeigen eben diese Untersuchungen und Studien. Sie zeigen auch, dass es für unsere Generation und vermutlich dann auch ich denke mal für die nächste Generation so sein wird, dass es wahnsinnig schwer ist, in die Mittelschicht zu kommen oder gar höher zu steigen. Wie gesagt, die Punkte habe ich schon alle vorher genannt, warum das so schwierig ist. Aber diese allumfassenden oder großen Studien zeigen eben, dass das so ist, dass sich eben Arbeit ja, weltweit tatsächlich kaum noch lohnt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dieses Problem angehen? Wie kann man dieses Problem lösen? Man kann natürlich, so wie es im Moment aussieht, weiter zusehen und gucken, dass wir alles gegen die Wand fahren lassen. Ähm, natürlich kommt immer mal wieder irgendwo so ein Politiker daher und sagt, oh, wir brauchen die Grundrente und hier können wir ein bisschen Sozialhilfe bieten und da können wir ein bisschen Sozialhilfe bieten. Immer mehr Bürokratie, immer mehr Hilfen, die letzten Endes ähm, ja eigentlich auch nur die Wirtschaft irgendwie unterstützen, die Wirtschaft stärken und nicht die Menschen. Eine mögliche Lösung, und die kennt ihr, die wisst ihr, wenn ihr meine Videos schon gesehen habt, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Damit hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, auch die zukünftigen Entwicklungen weitestgehend aufzufangen und zu sagen, okay, wir wissen, dort werden Jobs abgebaut, dort wird automatisiert, dort wird digitalisiert. Also müssen wir gucken, dass wir die Menschen irgendwie auffangen. Und wir können nicht ähm, jedes Mal, wenn irgendeine bestimmte Gruppe von Menschen irgendwo rausfliegt, ähm, ja, punktuelle Unterstützung bieten, sondern wir brauchen irgendwas Ganzheitliches. Wir brauchen was Großes und das bedingungslose Grundeinkommen wäre auch nichts anderes als eine riesige Steuerreform, die tatsächlich den Menschen nutzt. Dass wir sagen können, okay, wir haben hier eine Basis, ähm, da sind wir alle gleich, wir können uns alle äh, die Miete leisten, wir können uns alle die Wohnung leisten, wir können uns alle Essen und Klamotten leisten und der Rest wird dann dazu erarbeitet. Ein Punkt muss ich noch dazu sagen, ähm, wenn wir das äh, so wollen, Müssen wir, natürlich sagen, sorgen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass ähm, bestimmte gesellschaftliche Grundbedürfnisse wieder in die Hand der Gesellschaft kommen. Wie zum Beispiel eben Wohnraum, habe ich ja schon angedeutet. Aber wie erreichen wir das? Wie kommen wir eben zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen oder anderen Veränderungen, anderen positiven Veränderungen? Puh, ja, Mir wäre es am liebsten, wenn die Menschen tatsächlich äh, auf die Straße gehen würden, sagen würden, okay, vielleicht... Gehen wir montags nicht mehr arbeiten? Alle, die einen Job haben, der nicht irgendwie, an dem nicht Leben hängen, gehen montags auf die Straße und sagen der Politik klar und deutlich, bis hierhin und nicht weiter. Es kann nicht sein, dass wir jeden Tag buckeln gehen und im Prinzip nichts davon haben. Ich befürchte aber, dass ja, diese Bewegung niemals so wirklich stattfinden wird oder erst, wenn es ja, mehr oder weniger zu spät ist weil eben viele Menschen im Kopf haben, naja, so schlecht uns geht es uns ja gar nicht, wir haben einen darüber im Kopf, wir haben was zu essen, zumindest die meisten von uns. Immer wieder dieser Vergleich eben, den ich auch ständig hören muss, wenn ich mit Menschen diskutiere, ja, aber den Menschen in Afrika geht es schlechter. Ja, natürlich geht es ihnen schlechter, nochmal, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir, wie gesagt, in einem wahnsinnig reichen Land leben, in einem, auf einem ja, wahnsinnig reichen Kontinent und dass sich hier Arbeit einfach nicht lohnt. Und die Zukunft ist alles andere als rosig. Die sieht sehr, sehr, sehr, sehr düster aus. Gerade jetzt mit den ganzen Krisen, die wir hinter uns haben, die gerade ja eben auch wir Millennials abgekriegt haben und deswegen auch ja, so schlechte Ergebnisse bei den Löhnen erzielt haben. Jetzt ist Corona da. Das heißt, ich befürchte, dass es dann noch mal schlechter aussehen wird für uns. Und auch für die Generation, die danach kommt, also wenn ihr jetzt gerade irgendwie im Studium seid, eine Ausbildung macht oder gerade angefangen habt zu arbeiten, pff, ja, das wird für euch wahrscheinlich auch noch hart. Es sieht nicht danach aus, als ob es besser werden könnte, so wie das System jetzt ist. Es wird Veränderungen geben müssen, früher oder später. Mit dieser konservativen Politik befürchte ich, dass wir vieles an die Wand fahren lassen werden, ähm, bevor sich tatsächlich was ändert. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Habt ihr Geschichten zu erzählen? Könnt ihr das Ganze bestätigen und sagen, okay, ich habe erst vor kurzem Ausbildung, Studium gemacht oder ist vielleicht auch ein paar Jährchen schon her und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme wirklich nicht voran, gerade finanziell. Habt ihr da Geschichten zu erzählen? Kriegt ihr vielleicht Hartz IV? Sagt ihr, ähm, scheiß drauf, warum soll ich arbeiten gehen? Du sagst doch gerade, dass sich das nicht lohnt. Dann nehme ich lieber das Hartz IV und lasse es mir irgendwie damit einigermaßen gut gehen. Also was sind eure Erfahrungen? Habt ihr Erfahrungen gemacht? in diesem Bereich, dass sich eben Arbeit nicht lohnt. Vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.